MabacherTV. TV. Mein Lebenselixier wird jetzt für einen, für einen guten Zweck hergegeben. In Deutschland gibt es nämlich Pfand. Dosenpfand, Flaschenpfand. Und die Sozialhelden waren so genial und haben da etwas ins Leben gerufen, das sich fantastisch helfen nennt. Und das werde ich jetzt tun. Ich werde jetzt die Kamera übernehmen, und meine Assistentin wird die Dose einlaufen und dann wird fantastisch geholfen. Jetzt holen wir uns den Bohr. So, und, das ist Mabara hilft. Fantastisch. Sie haben es gesehen? Mein Bon, 25 Cent für Berliner Tafel. So einfach geht's. Ich danke den Zahlhelden und fantastisch helfen.